So, jetzt zu dieser Aufgabe, wer wissen will, warum ich jetzt über Folterkammern so sprechen, kann man das das erste Video der Reihe mit integrieren sehen und bitte die Aufgabe lesen und zu lösen versuchen und dann so Pause klicken und so weiter und so fort und haben wir das einmal gemacht, schauen wir jetzt, was man da machen könnte, das Muster wird durch eine Formel so und so, ja, das hier ist das H von X und das hier muss ich korrigieren, mache ich gleich. Nee, doch nicht. Also von 0,21 kann man annehmen, also von Diagramm ja, jetzt hier, das irgendwo da gemeint ist, bis xa hier ist die Fläche zwischen der Funktion h, das ist ja diese Funktion, und x-Achse. Und das gleiche geht von xb zwischen xp und 3,62 kann man annehmen, dass das jetzt der Punkt dort, 3,62 die Stelle 3,62 ist, ja. Und das ist wieder das Integral zwischen h und Achse, also wieder diese Fläche. Und das Muster hat auch diese Fläche jetzt hier. Und diese Fläche ist die Fläche zwischen Funktion p und, und h, ja. Und das kann man so mit Betrag, also dem positiven Wert von der Differenz, der, von Integral der Differenz der beiden Funktionen. Also, also das hier ist der fehlende Term dazwischen. Der Wahl Integral von P von X minus H von, von X, der X. Ja? Und so wird dieser Term, was hier dazwischen fällt, aussehen. Ja? zwischen den Stellen xA und xB. Da ist es, zwischen xA und xB. Ja? Und so sollte dann aussehen. Und dafür braucht man kein Geogebra, gar nichts. Ja? Nur einfach das Diagramm ablesen. Die Stellen xA und xB sind die entsprechenden Werte der Lösungen des Gleichungssystems von P und H. Wie kann man so ein System lösen? Also einfach P von x gleich H von x. Stellen und die Lösungen finden mit Hilfe von GeoGebra Machen wir gleich. Und da sieht man das so. Die eine Gleichung gleich. Die andere Gleichung setzen. Und nach den Lösungen fragen. Und der Ungewehrwert ist dann so. 0,46 und 2,87. 0,46. 2,87, da kann man schon annehmen, dass es tatsächlich stimmt, also auch von Diagramm aus sieht er so ähnlich. Die Fläche zwischen P und H und zwischen diesen beiden Stellen, da muss man das Integral von dort bis dort berechnen, machen wir auch gleich. Bitte für das Integral lieber also hier unten, wenn man das nicht sieht, kann man das immer herausfinden und dann die Funktionen da wählen, Integral benutzen und dann die beiden Funktionen so äh, die Differenz dazwischen angeben und das Integral berechnen machen wir. Also das Integral der Differenz der beiden Funktionen berechnen zwischen den Lösungen, also zwischen 0,46 und 2,87. Das ist der genaue Wert. Ungefähr ist es das Minus lassen wir aus. 0,69 ja, wird diese Fläche sein. Und die Einheiten werden hier nicht angegeben, auf jeden Fall. Was für Einheiten da auf der x- und der y-Achse steht, multiplizieren. Gut, somit haben wir auch diese Aufgabe gemacht. Danke sehr.